Kurz erklärt, Self-Sovereign Identity Self-Sovereign Identity, kurz SSI, wird auf Deutsch auch selbstbestimmte digitale Identität genannt. Hierbei kontrollieren und besitzen Nutzende ihre digitalen Identitäten und weitere verifizierbare digitale Nachweise, ohne hierfür auf eine zentrale Stelle angewiesen zu sein. Sie sind somit komplett unabhängig von Drittinstanzen und entscheiden vollkommen eigenständig, wer welche Identitätsdaten zur Verfügung gestellt bekommt. Zukünftige verifizierbare digitale Nachweise sind zum Beispiel eine Bescheinigung der Identität, ein Zeugnis, eine Qualifikation oder ein Führerschein, die von dazu autorisierten Ausstellern wie Einwohnermeldeamt, Straßenverkehrsamt, Hochschule, Unternehmen oder TÜVs ausgestellt wurden. Dadurch ist ein einfacher, flexibler, sicherer und vertrauenswürdiger Austausch von manipulationssicheren digitalen Nachweisen zwischen Nutzenden und Anwendungen möglich. Schauen wir uns das mal am Beispiel einer Autovermietung an. Es dauert eine gefühlte Ewigkeit, bis Ausweis, Führerschein und Kreditkarte von Mitarbeitenden geprüft und die Daten im PC erfasst sind. Mit SSI wird es einfacher. Am Schalter angekommen wird ein QR-Code gescannt. Anschließend werden die digitalen Nachweise vom Nutzenden freigegeben und ein Vertrag digital signiert. Danach erfolgt die Übergabe der Autoschlüssel. Das ist Digitalisierung.